Der Transporter, wie eine einfache Idee zu einer milliardenschweren Geldquelle wurde. Ben Pon war der erste VW-Dealer außerhalb Deutschlands. Diesen fielen 1947 während einer Werkstour komische Hilfsfahrzeuge auf, die die Arbeiter Plattenwagen nannten. Diese waren mehr oder weniger einfach VW Käfer, aber mit provisorisch umgebauter Karosserie, sodass sie innerhalb des Werkes als Lastentransporter genutzt werden konnten. Bonn fiel auf, dass der Plattenwagen eine große Marktlücke darstellt, mit der man potenziell viel Geld verdienen könnte, denn bis zu diesem Zeitpunkt waren Kleintransporter einfach nur Prototypen, die nie in Serienproduktion gegangen sind. Darum skizzierte er schnell eine Konzeptzeichnung und ging damit zu den VW-Chefs. Diese erkannten die potenzielle Geldquelle sofort und beauftragten die Entwicklung von Prototypen. Der erste richtige Prototyp war nach zwei Jahren fertig und zeichnete sich durch einige Designelemente aus. Erstens. Eine geteilte Frontscheibe, die eigentlich nur da war, weil es damals ein bisschen zu teuer war, Glas zu biegen. Zweitens, eine V-förmige Decklinie. Drittens, im Bus befand sich der Fahrersitz über der Frontachse, sodass der Motor hinten ist, was dafür sorgt, dass der ganze Bus verkürzt werden kann und damit auch Platz einspart. Der Bus war allerdings nicht besonders schnell, damals schon nicht. Ein Großteil des Chassis des Busses war anfangs vom Käfer übernommen, genauso wie das Getriebe und der Vierzylinder-Boxermotor der den Bus mit einer Leistung von 25 PS auf 55 km/h bringen konnte. Der T1 hatte übrigens auch Portalachsen, weswegen der T1 ungefähr 40 cm über dem Boden steht. Die Serienproduktion des VW Typ 2 T1 also des Busses begann 1950 in Wolfsburg und wurde später, nachdem extra dafür ein neues Werk gebaut wurde, nach Hannover verschoben. Die in Wolfsburg produzierten Busse unterschieden sich jedoch durch den Übergang zum Dach, der fast fließend war, und durch die Motorklappe, die wie der Motorraum größer war als die in Hannover produzierte Variante. Darum bekam die ursprüngliche Variante den inoffiziellen Namen Barndorf, also Scheunton. Den T1 gab es speziell auch in einer Sondervariante. Der Samba, 23 Fenster, da. Später fing die weltbekannte oder jetzt weltbekannte Firma Westfalia an, ihre Campingboxen für den Bus zu verkaufen. Und da diese einen großen Erfolg fanden, fing Westfalia an, die Busse umzubauen und als ganze Fahrzeuge zu verkaufen, also als Campingbusse. Der T1 wurde in Deutschland bis 1967 und in Brasilien bis 1976 produziert. Von 1967 bis 1979 produzierte VW den T2, der sich durch größere Fenster, eine Schiebetür und den Verlust der legendären Deckenlinie und der Motor ist auch fast gleich geblieben lustigerweise. Eine Variante des T2s, die ein bisschen moderner ist als die ursprüngliche, wurde noch bis 2013 in Brasilien produziert. Dann kam der T3, der übrigens auch so ein bisschen aussieht wie ein T2, aber in Minecraft gebaut. Der T3 war auch der erste VW-Transporter mit einer Klimaanlage und hatte später auch eine Wasserkühlung. Und damit jetzt zum T4, der T4 wurde ab 1994 produziert und konnte nicht mehr wirklich als Bulli bezeichnet werden, da der Motor nun vorne lag und nicht mehr hinten, was für einen größeren Nutzraum, dafür aber weniger Kult gesorgt hat. Über den T5 und T6 werde ich übrigens nicht reden, weil die mehr oder weniger irrelevant sind.